Hey Leute, ich bin's Tony, und heute zeige ich euch wieder das dritte Arby Battles Badge für Shopping Wars bekommen. Los geht's! Also gehen wir zum Portal, drücken auf Go, um in Shopping Wars reinzugehen. Und hier steht es auch schon. Willkommen bei Shopping Wars, um das besondere Roblox Kampf Event zu feiern, geben wir dir ein spezielles Starter Paket. Folge unseren Seiten für kostenlose Ankündigungen. Alles klar, ich werde den Seiten auf jeden Fall nicht folgen, aber wir haben schon mal ein paar Starter Packs äh, bekommen und klicken jetzt auf Arby Battles Challenge. Und dann kommen wir auch direkt hier an. Shopping Wars klicken auf Spielen und dann... Stellen wir uns der Challenge ähm, Einfach mal gucken, wie es losgeht Rundenzeit 84 Sekunden Ich glaube, in 84 Sekunden schaffe ich das gar nicht mehr Ich muss, glaube ich, warten, bis die nächste Runde beginnt Aber wir schauen uns jetzt schon einmal um Ein paar frustrierende Runden später Aber jetzt haben wir es Genau so kriegen wir Arby Battles die Challenge hin. Okay wenn dann diese Runde, in die man reinspawnt, fertig ist und man in eine komplett frische Runde mit kompletter Zeit reingehen kann, dann ist unsere Aufgabe wie folgt. Wir wählen hier rechts, flugt aus dem Planeten Block Smart in Klammern Herausforderung aus, warten bis der Modus startet und dann so sofort loslaufen. Hier lang, hier unten sind die Kassen und dann bei den Kassen straight up rüber, die Treppen hoch und hier sind große, äh, Roboter und davon immer zwei mitnehmen, wenn es geht drei, geht aber nicht. Zumindest mit meinem Kart nicht. Und sofort verkaufen. Und wenn sie verkauft sind, wiederholen. So kriege ich es am schnellsten hin. Weil das ist die größte Ware, die ich schnell kriegen kann. Und schnell verkaufen kann. Zumindest die, die ich finden konnte. Bam, bam. Und weiter geht's. Ich bin wieder fast gestorben. Weil hier zu viel krasses Zeug abgeht. Aber wir müssen es jetzt schaffen. Unterm Spawn sagt ihr Okay. Alter. Alter, ich sterbe. Die Laser... Alles schießt auf mich. Alter. Ian, die Kasse war leer. Warum gehst du zu meiner Kasse? So, so, so, so, so, Weiter geht's. Die großen Roboter nehmen. Und weiter geht's. Oh, äh. Kit: ja, danke, dass du gestorben bist. Nein, ich bin auch gestorben. Ah, nein. Ihr dürft auf keinen Fall sterben. Dadurch verliert ihr so viel Zeit. Und euren Einkauf. So, die großen Roboter mitnehmen. Bam, bam. Und weiter geht's. Check out. Ja, ja, ich will jetzt outchecken. Lass mich outchecken. Es ist wilder geworden. Es ist einfach wilder geworden. Es ist nicht zu fassen. Warum gehst du an meine Kasse? Du warst eben eine andere. So, es wird immer wilder. Die letzte Runde waren hier nicht so viele Laser und Explosionen. Was ist los? Das Spiel weiß einfach, dass ich jetzt herausgefunden habe, wie man am be besten hier durchkommt und will mich die ganze Zeit töten. Ihr seht das. Ihr Laser schießt straight up auf mich. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Ich bin jetzt zweimal schon unnötig gestorben und habe dadurch unnötig viel Zeit verloren. Oh Gott, ich habe nur noch 300 Sekunden. Ich habe nur noch 300 Sekunden. Wie wenig Zeit hat man denn immer? Also 359, aber trotzdem. Ich dachte, die 100 hat gerade erst angefangen. Und jetzt ist hier so ein blödes Rainbow-Leopard-Mädchen, das 100 Stunden an der Kasse braucht. Alter, seid doch endlich fertig. Wie lange braucht ihr an euren Kassen? Ich bin verbackt. Ich muss sterben. Ich bin verbackt. Ich kann meine Sachen nicht mehr verkaufen. Entweder ich bin verbackt oder alles ist Müll. Okay. Okay, da bin ich wieder. Weiter geht's. Und ich bin wieder direkt gestorben. Dankeschön, Dankeschön, Roblox. Klasse, weiter geht's. Okay, ich werde die Runde doch verlieren, weil ich, als ich vorhin noch sagte, ich habe 350 Sekunden. Ja ja, das war mal. Jetzt habe ich nur noch 300 Sekunden. Und seitdem nichts gekauft, weil da irgendwelche Omas an der Kasse stehen und nicht schnell genug bezahlen können. Deswegen müsst ihr auch diese großen Dinger hier kaufen. Weil die großen Dinger sind zwei Items und pro Item gehst du weg. So, pro Item, das ihr verkauft, also je mehr Items ihr habt, desto länger dauert's. Und wenn ihr nur zwei Items braucht, um euren Warenkorb zu füllen, dann sind das auch nur zwei Items, die ihr verkaufen müsst. Gehst du weg! So, ab, ab, und weiter geht's. Boah, anstrengend. Shopping Wars. Oh, und genau so ist halt Black Friday in Amerika. Deswegen gibt es immer diese ganzen Newsberichte von Leuten, die am Black Friday niedergetrampelt und getötet werden. Weil, ja, Leute, die äh, sich denken, wir müssen uns mal ein Beispiel an Amerika nehmen, wollt ihr wirklich so im Rewe einkaufen wie hier, dass sich alle gegenseitig töten? Hau ab. Hau ab, Kid. Danke. Ich habe keine Zeit, ich warte nicht mehr darauf, dass andere Leute vor mir in der Kasse fertig sind. Weil ich habe das vorhin einmal versucht, und ich habe zu lange warten müssen. Alter, kann ich das jetzt mitnehmen oder was? Okay, da sind gerade drei Leute von der Kasse weggegangen. Also kann ich jetzt verkaufen. Bap, ab, verkauft und weiter geht's. Okay, stressig, aber weiter. Nein, ich habe nur ein Item mitgenommen, so ein Mist. Da sind so viele Leute an der Kasse. Okay, weiter geht's. Ich habe die Hälfte geschafft und nur noch 190 Sekunden... Leute, ich schaff das wieder nicht. Ich schaff das wieder nicht. Weil ich so oft gestorben bin, habe ich so viel Zeit verloren. Yes, Digga, das ist richtig knapp bemessen. Warum lassen die uns so wenig Zeit dafür? Ich meine, das ist ja schlimm. Wenn man es alleine spielen würde, ja, alles klar. Aber wenn hier andere Spieler sind, auf die man warten muss. Alter, jetzt stellen sich drei Leute an dieser Kasse an, obwohl an dieser Kasse niemand ist. Das ist wie im echten Leben. Ah. Im echten Leben sind die Leute auch so blöd beim Einkauf. So. Noch nie so ein realistisches Shopping-Game gesehen. Du haust jetzt hier ab, weil das ist mein in der Kasse. Ich meine, ich brauche an der Kasse eine Sekunde. Warum brauchen die Leute an der Kasse immer 10 Sekunden? Ich check es nicht. Rainbow Leopard, verzieh dich hier. Rainbow Leopard ist die schlimmste von allen. Die steht da immer 100 Minuten lang. Nein, ich bin runtergefallen und konnte das Ding nicht mitnehmen. Ist mir egal, ich werde jetzt trotzdem äh, hier kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen, gekauft. So, und weiter geht's. Die Kasse ist frei. Und weiter geht's. Stressig, nur noch 100 Sekunden, Leute. Nur noch 100 Sekunden. Die Kasse wurde gerade leer gelasert, also kann ich hier ran. Sehr gut. Alter, hier sind auch zu viele Laser. Oh, ich darf nicht getroffen werden von den Lasern, Leute. Das ist meine Kasse. Oh Gott sei Dank sind die hier nur auf der Durchreise gewesen. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Ich könnte es vielleicht schaffen, aber es muss jetzt alles optimal laufen. Keine... Faux mehr. Keine Zwischenfälle mehr. Muss alles perfekt laufen. Okay, weiter geht's. Weiter geht's. Aua, okay. Ich sehe es gerade. Ich sehe es jetzt kommen, wie ich sterbe. Ich sehe es kommen, wie ich sterbe. Ich brauche noch ein kleines Item. Hier unten sind keine kleinen Items. Dann hole ich mir halt ein großes. Okay. Los geht's, los geht's, los geht's. Noch 23 Sekunden. Oh, ich schaff das nicht. 23 Sekunden. Und ich falle so langsam. Okay, los geht's. Da, do, da unten. Okay. Da unten müssen wir dann hin. Dann holen wir uns diese Keycard. Oh, das dauert auch. Ich habe nur noch 8 Sekunden. Warte, habe ich den nicht bekommen? Ich habe den nicht bekommen. Oder ich habe sie bekommen. Ich weiß es nicht. Oh, ein Fehlgeschlagen. Am Ende hätte man nur noch nach oben kommen müssen. Ich bin zu oft gestorben. Aber ihr wisst Bescheid, man muss nur nach oben klettern, dann kriegt er das Bett. Ich versuche das in aller Ruhe später nochmal. Ah, jetzt werde ich mich aber erstmal entspannen, Leute. Keine Lust mehr.